Angst dass ich runterfalle. Also wenn sie jetzt lag und ich noch ausfahre, dann war's ganz schlimm. Am besten war es natürlich. Das ist nur so eine schöne Motorfehlfunktion. <lacht> <lacht> da kann ja noch lenken. Da kann ja noch lenken. Ja gut, das geht noch. Ah, wobei hier sind so kleine Steinpfosten. Ja, aber gerade eben waren ja nicht. Hot Grill, Alter! Das ist geiles zu essen <lacht> mitnehmen. <lacht> das ist eine Aber Hauptsache, überall sieht die österreichs ne? So, hier kann man gleich jodeln gehen in dem Haus hier. Das sieht mir so wie ein schönes Jodelhaus aus. <lacht> das Jodelhaus. Hast du hier einen Aussichtspunkt? Ja, das Und ist da ja. ein bisschen weiter. No. Aber der ist weiter hinten, warum wird der mir dann hier gesagt? Ja, glaub, ein bisschen früher. Ah, oh, ich seh da links ganz viele Flaggen. Ich glaube, das ist der Aussichtspunkt. Ich kann in dich reinfahren. Fahren. <lacht> ich bin gerade raus reingegangen und sehe einfach nur wie du re reinfährst und kurz abhebst. Oh. Ich, Ey, ich, kurz hätte, ich, war ich hatte die Hoffnung, dass die Kollision, ja, ich hatte die Hoffnung, dass die Kollision aus ist. Eigentlich ist sie aus, aber okay. du kannst. Geiles Restaurant. Mal hochfahren. Probieren wir mal, ob hochfahren kann. Kannst probieren. Ich glaube es klappt aber nicht. mal Ein bisschen auf die Tour gehen. Ah, das Ach, nee, die Fahrt hier durch. <lacht> <lacht> ein bisschen auf die Tour gehen. <lacht> ja. Uh. Oh, le <lacht> letztes Mal vor vier Minuten war Got it. hey, hey Oh baby, I don't need you, love me, hey, hey Cause you love I in the bay Wasn't real, wasn't real with you, boy Real, wasn't real with you, boy You won't give me too much chances I don't care, I'm fine, I'm fencing brighter Yeah, yeah, yeah, oh boy Yeah, yeah, you're a bad boy. I'm telling you goodbye. I'm telling you goodbye. Ausgestellt, oh ja, jetzt läuft so Ich bin ehrlich, das ist dick. Wie habe ich eigentlich 41% geholt und dabei nur 1% Ladungsschaden gemacht? Das ist schon wild. Okay, da haben wir auf der Aufnahme jetzt auch noch Musik drauf bei dir. Musso. Also wer die ETS-Musik hier nicht feiert, der ist komisch. So. Aber. Oh. Wir haben auch ja. noch ja.